<lacht> Warum dreht sich die Erde so super schnell? Wir wird schon ganz Rand. Das ist, weil Gott die damals mäßig so wie Murmeln so gedreht hat. Ja, echt? Mhm. So. Und durch die, ähm, durch die dunkle Materie ist es, bleibt es auch immer so. Okay. Weil die das immer beschleunigt mäßig. Ja.